Du knickst beim Sport häufig um und leidest unter einem instabilen Sprunggelenk? Mit unseren neuen Übungen zur Fußstabilisierung wirst du wieder sicher in deinem Training. Bettina trainiert jetzt den Einbeinstand auf einer weichen instabilen Unterlage. Dabei probiert sie sowohl in den Zehenstand als auch in den Fersenstand zu gelangen